Yo, hi und Willkommen, mein Name ist Aniräu und oh, mein Name ist Mario Master und okay, wir begrüßen euch zurück zu Let's Play, Yoshi's Volley World. Wir sind jetzt mittlerweile in der sechsten Welt angekommen, der letzten großen Welt. Wir haben schon Bowsers Festung gesehen, aber noch nicht betreten. Oh, weil wir erst in Welt 6.3 sind und würde ich sagen, wir fangen jetzt mal an mit Lavieren durch die Laberhöhle, was auch immer Lavieren heißt. Erklärt uns das weges Schreibt es in die Kommentare, was heißt es? Der Weg ist, googelt das wahrscheinlich und schreibt das hier in die Kommentare. <lacht> ja, ich glaube, der macht das wirklich. Er macht das manchmal so bei solchen Sachen. Yeah. Okay. Ja. Okay. Er tut mir auch generell irgendwie so verschiedene Fakten irgendwie manchmal so random irgendwie. Ah, äh? okay. Ich dachte, ich dachte der war da, äh. aber. Also. Hm. Warum? fühlt sich jetzt gerade gemobbt von dem Spiel ja deswegen wir nicht weiter was oh. okay weiter wir weitergehen fühlt sich gemobbt ey äh. aha ich glaube das scheint so eine Art Endtür zu sein Mal durch die Röhre gehen wir erstmal. Ja, oder gehen wir da lang? Okay. Wir gehen durch die Tür. Okay. Die Tür. Das ist aber gut, Mann. Die Tür. Häh? Ah! Irgendwas beein. So. Oh, okay. Oh, nein. Ich hab geholt. Da. <lacht> so. Nein, nein, nein! No. Wie, ja, ja. ja. Dude. Dude. Ich hier keine Wolle <lacht> <lacht> das war mal das awesomeste Ding, den ich je in meinem ganzen Leben gesehen habe. Ich habe ich dann ja kein 1 € bekommen. Lass mal gucken, was er rechts sich auch halt macht, oder? Ja, schön. Ja. Weil ja. er ja, war schon die dritte Blume oder irgendwie sowas. Na ja, gut, ist ja gut. Au. Ah. meine wolle eine wolle jetzt ist es meine ich nehme das was ich nehme das was dir gehört und was ja. zu meinem eigentum und so aua das nennt man clown Au! Oh, verdammt. Oh fuck, ey. <lacht> <lacht> äh, warum muss es so ausgerechnet sterben ey. kannst du nicht ein bisschen besser aufpassen ja, vor <lacht> allem vor allen dingen du ey. So, ich mache dich jetzt zu meinem Befehlshabenden Ei. Wir müssen mal Tricks sehen. Was machst du? Wer will ich nicht? Ich werde auch einen kaputt machen. Hä? Oh. Da. So. Geld für jedermann. Nein, alles meins. Nein, nein, nein. Nein, nein. Nein. Oh, Mann. Das ja nur Schaden. Ah, helfer. Na, warum bist du jetzt gestorben? <lacht> ja, ich sterbe doch immer. Danke. Ich auch baue Ein bauendes Ei verfolgt mich. Das ist kein Ei, das ist Wolle. Nein. Oh. sind rund. Wie ein Ball. die wollen schon wieder einfach nicht, an manche Leute ne? So. Äh, wer denn schon wieder die... Warum bestimmt die, die die hey. Hey, au. <lacht> hast du da gemacht? Merde? Nein. Oh. Oh. Du kriegst ja nur auf die Fresse. ist Feuer und ich bin Wolle, das ist gefährlich. Was soll ich denn sagen? Ich bin auch Wolle. Oh. Aber du bist blau. Oh. Nur weil ich blau bin. Du bist Wasserwolle. Nein, ich bin Eiswolle. Ich bin Frostyoshi. Bin eigentlich ah. ich bin schwach gegen Feuer. Ich habe nichts. Was auch, Waltermann? Ach, oh. das ist die Tür. Wollen wir da reingehen? Ja, mach mal. Hier hast so überhaupt keinen Orientierungssinn mehr. Um. Oh. Oh. oh nein, warum musstest du jetzt sterben? Ah, warte mal. Boing. Okay so, und jetzt holen wir hol, hol den Rest. Easy peasy breezy, easy peasy, squeezy. Easy peasy breezy lemon squeezy, easy peasy breezy lemon squeezy. Also <lacht> Zeit. Ich dachte, ich Nein! Wie soll man da durchkommen? Unbeschadet. Ach ja, genau, du kannst die Teile ja zuknoten. Ja. Boah, ey, verarscht. Ich will die Sache hier ein bisschen einfacher machen. Kann man die auch ein... Nee. Nein. Oh nein, wir haben da was verpasst. Äh, da Checkpoint. Ach hier schon Ende? Okay, das nicht da durchgehen. Ne? Nein. Nein, nein, nein. Nein, nein, nein. Boah, ich hab da nicht gefunden. Ich hab's feuer das noch was da ist noch schaffen wir halt nie im neben um bescheid durchzukommen Aber es gibt irgendwie so ein anstrecker der einen gegen hitze irgendwie immun macht ne ja vielleicht gut hier jetzt müssen wir hier durch jetzt müssen wir schnell sein Ja, weiter, weiter, weiter. Run, boy, run. Nein. die Blume. Nein, nein. Ah, oh ja. Ah, feuer. Feuer. Okay. Hindurch. Durch das Feuerfeuer darf uns nicht erwischen. Da war doch noch ganz weit entfernt. Au. woe no hm hm ja sollten lieber gehen und nein nein nein nein nein also ich krieg mal Was? Oh, wait, what? What? Oh, nein! nein. Oh. Was sind da für eine Blume? Dreck. <lacht> wir suchen einfach nur mal ein oh. ne? Ja, würde ich auch sagen. Nein. Ich glaube, da muss es vielleicht dazwischen gehen, oder? Ne? Nein, nein, nein. Oh, so, ich glaube, dass, dass wir jetzt, äh, jetzt wieder um rauskommen. Ja, genau hier. Ey. Ach, sie an, das mussten wir sogar machen. Ja, toll. Mach jetzt nochmal. Nein. Das, äh, <lacht> das ist jetzt blöd. Ja, war war. Warte, ich habe eine Idee. Ich und meine genialen Ideen. Wenn das jetzt funktioniert, ey, dann... Nein! Na, weiter. also so, die erste wurde verpasst. Ja. weiter. In diesem Level werden wir nichts bekommen, ey. geh weiter ich habe mich selbst dafür geopfert dass no, oh das ist die wolle oh. <lacht> uh. ah. okay wollte schon sagen wenn er jetzt weiter nach oben kommt ne? <lacht> <lacht> regt er sich auch wenn ich ihn mal irgendwo runterschmeiße wenn er solche sachen okay. Und ich bin der Böse, wenn ich einmal da mache. Ja, klar. Ja. Sieg ist gut, verlieren bis böse. So, ihr wisst, was das heißt. Na, warte, dafür gewinne ich jetzt das Bonus-Spiel. Niemals. Und jetzt will ich, by the way, was heißt lavieren? Ich habe keine Ahnung. Und wir haben auch eine Münze verpasst. Wir haben ja gar nichts bekommen. Ja. Oh, so ein Dreck. Alles deine Schuld. Wir haben ein Bonus-Spiel bekommen. Das habe ich bekommen. Das ist meins. Wir haben ein bonus bekommen. Nein. Nein, nein, nein. So, nein. so wir warten jetzt einfach ein bis die Zeit hier okay. So. Oh. So. <lacht> Gut, so läuft das. Das finde ich aber nicht in Ordnung von dir. Ja. Welt 6. Welt 6. Aber nicht in den ersten beiden als gehabt bisher. Äh, ja, hatten wir. Aber wir haben 820 Stempel auf Nähe gefunden. Und dafür bekommen wir neue Stempel. Geil. Ja. Habe ich mir immer gewünscht. Das ist viel besser als ein neuer Yoshi. Ja. Und guck dir das an, diese Burg da. Die ist pink. Wie viele Minuten haben wir? Wir haben 13 Minuten. Ja, 12. Okay. Guck mal da, wer da auf uns wartet. Ach, schon wieder Knotbär, ey. Dieser fucking Knotbär. Das ist schon wieder dieser fette Paarkuppa. Diese Minibusse wurden dreimal recycelt. Äh, warte halt, die kam jetzt dreimal vor so bist ja immer im Mario spielen so oder äh, nein in diesem Spiel ist es echt am schlimmsten das ist der einzige Kritikpunkt an diesem Spiel sonst ist dieses Spiel wunderschön und diese eine kupa auch immer in jede zweite Festung so vor dieser mhm. Super Mario Bros 3 äh, ich glaub, da auch immer diese eine immer wieder da gab's ja auch noch nicht so viel Boah. <lacht> aber war zeit doch halt noch anders verdammt <lacht> Aber dieses Spiel ist, ja, ist ich weiß nicht aus, aus welchem Jahr dieses Spiel stammt, 2015 glaube ich? Ja, 2014 glaube ich. <lacht> <lacht> <lacht> <lacht> das sind sehr gruselige Macht. Ah. Machen Sie dir Angst? im Gesichter, natürlich. Also alles was irgendwie gesichter hat, äh, macht der Arm. ein Ballon so. ist mit gesichter ist auch. Ja, da ist was. Ja, was gesehen. Ich habe Wolle gesehen. Ha, ich habe ich habe Wolle gesehen, du nicht. Das ist Pink. Das ist ein pinker Yoshi. Wenn ja, dann der ja, ist es heiß, ey. sie Wolle sammeln. Ja, klar. Kann er nicht. Mehr. <lacht> also hast du diesen Dodge gesehen? Ah, so ein gemütlicher Ballon. Dodge. Ja, jetzt ze zeige ich dir. Ja, was trainieren wir denn heute? Wir trainieren ja auf Ballons reiten. Oh Gott. Und, ah, und natürlich das Ausweichen. Hier. Dodge. Alter, ist mein Ballon kaputt gemacht. Also eine Backpfeife. Sieht hier ja runter. <lacht> Scheiße, nein. Hier ist er ein. Ich war in den Ballon reingegangen. Was? was? Nix. was? nix Sag, sag mal gern, halt. was? Nix. Nee, uh. Siehst Du siehst in den ersten Lager. Uh. schmeiß mich raus. Nein. Ja, genau, das, genau das wollte ich damit vermeiden. Oh nein. Ja, jetzt setzt du mich gerne gerade. Ne? <lacht> nee, ich habe, ich habe es schon geschafft. Okay. Au! Nein. Oh. Lang lebe der. Christ. Das war ein Skillshot. <lacht> Lass dich doch nicht einfach so sterben. No. Äh. Aua! <lacht> Was wert? Nein. Das laufst aber auch nur du. wenn wir sterben. Ich sag es war es wert. Dreck. man sei doch ein bisschen aerodynamisch verdammt. Ich bin aerodynamisch. Diese? Okay. Boah, <lacht> das ist das ein dreck. Keine Angst, halt ich wohne den schon. Das war sehr nervtötend. Ja, weil ich, weil ich alles machen musste. Ich musste immer wieder alles machen. So typisch. Oh Gott, was hast du getan? Nicht. Boah. Warum hast du mir einfach geschmissen? Hier so. So. Und du Pisser So, mit diesem, mit, mit diesem Resultat bin ich zufrieden. Warum da Pissei? Und du scheiß fucking Arschloch. <lacht> ey du scheiß Arschloch, ey. Oh Gott. Oh, Boah, Alter, du scheiß Fuck. Alter! <lacht> du <lacht> scheiß fucking Arschloch, ey! <lacht> Sehr gut. Alter, du verdammtes Arschloch! So, ich hab den Wolle gefunden. So, das war gut. Boah, Alter, du scheiß Arschloch, ey. So, oh, warte, Blume. sehr gut oh. So alles läuft nach Plan bisher. Dieser Level. So, das ist die Festung, ne? Ja. Okay. Ja, alles läuft nach Plan, würde ich sagen. Was? <lacht> <lacht> Scheiße! Alter. Ja, du hast recht. Da nicht nur darauf konzentrieren, mich fertig zu machen, ja. Das lenkt dich nur ab. Alter, wenn ich die in die Finger kriege. Ey. Alter, ich die, die Finger kriege, ey. Oh Gott, was ist hier los? Oh Gott. Let the bullets fly. Äh. Uh, oh mach mal schneller. Oh, Gott. oh, oh danke. Wow. Da unten das Ding. Was? Alles noch noch Beim Komisch war schon ich kann nicht wieder hier runterziehen da müssen wir alles nochmal neu machen ich habe es gehört ja. man kann jetzt mal mit dem ballon kommen man blumenchen Ah. Misting. Ich hab' die Balance zu machen. Ich habe noch hab gar nichts gemacht. Mann, die Raketen. Mach die mal hoch. Oder hab' das D gesehen. Nein, yes, alle Wolle. Meister kann noch. Nein. Nein, nein, nein, nein, du darfst nicht mit. Nein, nein, nein, nein. Okay, hier müssen noch zwei Münzen äh, sein. Das eine, das ist die andere. Gut. Und das ist die Blume, das die Blume. Was? Yes. Yes. Da. Herzen, ne? Hey, los? Du bist nicht so... Du bist viel aerodynamischer als ich. Gut. Nein, wir ja. haben aber nicht alle Herzen. Das ist egal. Ja, Hauptsache, wir haben wir alles andere. Ja, was sagen wir jetzt wieder? Guten Tag. Das sind die neuen Überfall. Wir haben keine Waffen. Jetzt mache ich ernst. Hier ist Schluss mit der Nadelstich-Taktik. Wenn mein Freund hier mit euch fertig ist. Kann euch niemand mehr zusammenflicken. Und zwar ohne L. Oh mein Gott, er hat jetzt, er also hat seine Kanone auf sich <lacht> Nein, was machen wir jetzt? Oh nein, was sollen wir? Nein, oh nein. Ah! <lacht> nein oder ich den muss man auf den Bauch klatschen ja oh nein ach oh. ach und der, der ist ja hinter dir da ist er guck mal nochmal ein Ding verdammt. Mal noch mal anhalten verdammt guck mal nochmal anhalten Latte mit L. okay okay ja oh noch... oh mein Gott gehen wir gehen ja noch mal ja, wir müssen treffen Lat gut ein pflaster sein ding also da ah, wir müssen die kanone treffen Und. <lacht> rollt einfach runter. nennt man der nutzt gar nicht seinen flügel wie kann der fliegen so ein loch hier mitten im weg glaube ich Mist. Hey, wat. Hey, wat? Ich nicht einfach so auf den unterstampfen so. Wenn er unten ist. Er ist. Natürlich sehr viel besser. Oh. Äh, einer davon sollte besser frecken. Beide getroffen werden, sind mal tot sollte ich mir vielleicht vorher mal Bescheid sagen, wenn man was? Hey, das hey. wäre, wäre klar gewesen. Oh. oh nein! Oh mein Gott, sagen wir nicht, jetzt müssen wir alles nochmal neu machen. Ja, doch, klar, natürlich. Oh nein! Tolle. Ach nö, alles deine Schuld. Du wärst doch vorher sagen, warte, ich bringe mich kurz rum. Das ist doch klar. Also bist du schuld. Ja. Schuld. Unser Misserfolg. Du allein? Okay, damit kann ich leben. Du, äh, du kannst damit leben, dass du schuldig bist? Ja, ja super. Boah, jetzt müssen wir die alle so, schauen mir das Ding hier so, die Blume. Was soll ich? So, so da Wolle, Wolle, Wolle, Wolle kaufen. So, 650. Hier, was müssen was wir nur dazu sagen? 6,50. Oh ja, okay. Geh auf deinen Ballon. Ja, auf deinen Ballon. Nein, das ist mein Ballon. Mein Ballon ist. Den gebe ich nicht her. Der gehört mir. Ganz allein. Einer. Wolle an yeah. so, Wolle. Und dann links, war ich das Ding anher. Yeah. Ja, bleib du links, ich bleibe. Bleib du links, ich bleib rechts. Wie es sich gehört. Yeah. Yeah. So. Ich äh, Zehn. Okay. Und nichts. Nein! Ja. Wollte man noch 10. Wollte aber 15. Ja, ja, ja, wir kennen deine Moralpredigt. Los geht's! So. Nom. Du solltest dich immer umbringen. Ja, so muss man den Treffen, okay. Ja. Man muss die Kanone treffen. Ja, aber wann? Hm. Bring mich um! Ach warte! Ich eigentlich für dich übrig. Aber wir bleiben beide am Leben am besten. dazu... Nein! Us, der Vetter koloss warte der rollt so gleich wieder hin. Da müssen wir den treffen so. oh, oh, oh, oh, oh. Der ist hin. Der denn hier? Was ist denn aus dem los? Ja. Was ist denn los? Ja. Das ist ja los? Das sieht gar nicht gut aus. Oh Gott. Alter! Der, der geht auf der geht den Sturzflug auf uns zu. Hä? <lacht> Sein getroffen? Nein. Vorsicht, der kommt von oben! Okay, gut und tschüss. Ah hey, wir haben es geschafft. der Tanz ist so cringy, so also, mega scheiße ist, ne? Eins. Neuer, Neuer Rekord. Aber wir haben alles andere haben wir gesammelt. Ja, das ist halt einfach zäh. Genau. Wir haben, wir haben einen neuen Yoshi bekommen, und der ist sogar noch pink. Hoffentlich. Also, auf jeden Fall war Pink ist dabei gewesen. Ugh. Alle trick sind umsonst, aber nur für eine begrenzte Zeit. Yay yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Kaugummi-Yoshi. Okay. Nicht so das Pink, was ich haben wollte. Aber du hast Pink. Aber es ist Pink. Haben wir hier die Masche der Buß Was? Wie viele ja. Minuten haben wir? 29 Das. Dann machen wir das Level noch nicht, sondern erst im nächsten Part. Ich muss mal gucken. Ah genau. <lacht> <Ja. lacht> <lacht> da war nicht so erfolgreich. Nein. Darüber reden wir nicht. Ich hey, weiß du, noch, eine Level 6 3. Nein, äh, ich kann mich nicht mehr erinnern. Was waren damit? Da man ich alles gekriegt. Wirklich? <lacht> Gut, dann soll ich wir beenden Partie. Ja, und sagen Tschüss, bis zur nächsten Folge. Bye, bye.